Hey Leute, zu willkommen zurück zu Metro 2033 in der Redux-Version. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Direkt im Stream nochmal. Wir werden ganz kurz eine ganz kleine Intro-Sequenz nochmal haben, weil ich da zwischen den abgebrochen habe. Aber wir legen los. Untertitel müssen noch laufen. Hab ich jetzt die Gasmaske noch an? Ja. Ich nehme sie. Gut. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Oh, ich sehe da was, was ich haben will. Wir reden gleich. Äh, oh, fuck, ich habe einen Eintrag verpasst in den verlorenen Tunnels. Genau. Ähm, Turm muss ich auch noch. Ich gucke, vielleicht hole ich die nochmal gucken. Wäre zwar nicht unbedingt nötig, aber naja. Also, ja, ohne Bourbon wäre ich nie hierher gekommen. Er ist überall zu Hause und kennt jeden. Wie ich schon vermutet hatte, gab es zwischen ihm und dem örtlichen Bewohner einen alten Disput. Aber wie es scheint, hat Bourbon das geregelt. Was kaum überrascht, da Prospera Mida zu Hanse gehört? Eine Handelsunion der Ringstation, dem reichsten der Staaten in der Metro. Die Bürger der Hanse, ihr Reichtum wird durch den Handel mit anderen Staaten und freien Stationen gesichert, stellen Profit verständlicherweise über alles. Ich glaube, Bourbon hat ihr Vertrauen früher schon einmal ausgenutzt. Und jetzt muss er versprechen, dass er das mit Zinsen wieder gut macht. Das einzige Problem ist, dass es diese Redensart gibt. Schulden haben wir am besten beim Teufel als bei der Hanse. Es wird nicht leicht für ihn werden, das wieder gut zu machen. Uh, ja. Okay, die beiden können durch. Wir kommen auf den Markt. Lass uns gehen. Oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Das sieht ein bisschen aus wie Hunter, aber. Naja. Da war was. Da. Ja, das wäre natürlich nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber ich gucke mich kurz hier um. Ich sehe jetzt nichts Spezielles, ehrlich gesagt, gerade so auf die Schnelle. Ich hoffe einfach, ich übersehe nichts, aber ich denke nicht, dass da was ist. Vielleicht haben wir dazu später noch einen Schlüssel. Da ist auch nichts mehr schlaues. Jetzt haben wir hier wieder schlafende Leute. Überall schlafende Leute. Gepäcklager. Okay, vielleicht ist das der Safe. Wir gucken mal kurz. Das wäre schon cool. Wäre aber ein bisschen einfach. Es ist wirklich das Safe. Und wieder ein Metro. Okay, dann war der letzte Schlüssel, den ich gefunden habe, wahrscheinlich auch irgendwas in die Richtung. Und ich habe es einfach übersehen. Aber das ist nicht so schlimm. Ah, ich kann da nicht rein. Schade. Okay. Ähm, du hast auch nichts Gutes dabei hier. Da darf ich auch nicht rein. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ähm... Das sind wieder irgendwelche Händler. Ah, die verkaufen Pilze. Sonstige Sachen, die man nicht wirklich braucht, aber haben möchte vielleicht. Hier Fleisch. Ratten, okay. Wow, das sieht geil aus. Hallo. So, ähm, hier krieg ich vielleicht eine Waffe. Was haben wir denn hier? Die wäre schon geil eigentlich. wäre eigentlich echt cool. Ah, ich, ich weiß nicht. Es wäre cool, wenn man Werte sehen könnte. Ich habe hier jetzt meine MG. Oder meine Shotgun, meine MG. Und meine Pistole. Doch, komm, ich tausche die. Gegen die. Und dann habe ich hier noch meine Shotgun. Mein Doublet ist ja auch ein Shot, eine Shotgun, ne? Nur, nur zum Sicherheitshalber mal kurz reingucken. Ja genau, du bist die Bastard, okay. Dann könnte ich die Shotgun gegen den Taumler, weil der anscheinend gut ist. Ich nehme den Taumler mal, komm. Und verbessern kann ich die auch hier noch, sehe ich. Aber ich glaube, dafür fehlt mir jetzt das Geld. Okay, kann ich woanders auch Laser drauf machen? Ja, hier. Hm. Ich mache an die Bastard noch eine Laser drauf, komm. hier habe ich, ich hab noch Wurfmesser und Brandgranaten, die ich nicht brauche bis jetzt. Und hier hinten. Challenges. Äh, äh Nein, ist okay, ich brauche keine Schießübungen. Ich bin schlecht genug und dazu brauche ich mein Geld nicht ausgeben. So, und der wird mir jetzt noch Munition geben dafür halt. Ah, ich kann die noch verkaufen, so. Vielleicht sollte ich davon kaufen, aber ich habe nicht genug Geld, natürlich. Gut, dann lassen wir es eben. Jetzt müsste ich da aber noch meinen Typ finden. Filter, Filter, Filter. Scheinbar sprechen die Stalker über nichts anderes. Sie boomen ständig, dass keine Filter mehr zu bekommen sind. Nicht nur die unbenutzten, sondern auch die brauchbar aufgefüllten. Dass jene, die die Filter auffüllen, weil sie solche Mistkerle sind, nicht genug Kohle einsetzen. Und dass man schon nach einem Neuen greifen muss, wenn man gerade damit fertig ist, den vorigen an der Masse einzusetzen. Aber was auch immer sie über Filter sagen, Stalker halten sie für wertvoll aus Patronen. Doch das ist auch kein Wunder. Man kann aber über die Oberfläche schleichen. Ohne jemals von den Mutanten gefunden zu werden. Aber von der vergifteten Luft gibt es keinen drinnen. Jo, das stimmt. So. Also dann habe ich mein Zeugs hier erledigt. Vielleicht muss ich da über das Tor oder hier hinten durch. Mal gucken. Ah, hier. Nein, hier komme ich nicht her. Doch, hier komme ich her. Ah, hier. Ah ja. Aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Geht es jetzt hier durch? Nimm meinen Ersatzfilter. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Ach so. Ah, jetzt kann ich hier durch, okay wenn du es nicht wüsstest halt die klappe und verschwinde ich habe bereits gezahlt Micha. mich hast du nicht bezahlt aber wenn du nicht durch willst scheiße ist mir ein vergnügen geschäfte mit dir zu machen schon gut schon gut war nur ein scherz alle bereit machen das tor öffnet sich Sicherer, Kommandant. Stellung einnehmen! Geht mir Deckung! Verdammt! Ich hasse das so sehr! Hier ist die Moskauer Metro Ja, bitte mach dich bereit hier. Kann ich dir helfen? Luft Los! Okay. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem lieben Untergrund sah ich doch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Bruns Willkommen zu Hause, Athiop. Ja, willkommen in Moskau, also. Wir sind wieder oberflächlich. Der Laser ist ganz stabil eigentlich für ungezielte Angriffe. Oh oh oh oh oh. die Zeit uns sagt uns jetzt, wie lange wir die Maske aufhaben dürfen. Ach so, mit R2 kann ich da dynamo Guards geben. Ich suche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir. Mhm. Ich bin schon am umschauen. Irgendwo wird ja was sein, wenn er mir das so spezifisch sagt. Ernsthaft? Okay, das war. Ich nehme ja schon ein Medipack der war verdient, weil ich nicht aufgepasst habe. Wenn es nicht nötig ist, schieße ich nicht. Metallspitzen. Vielleicht für eine Armbrust. Okay. Eine Brandvolle. Okay, ich hatte schon die Hoffnung, dass es mir nicht zu viel ausmacht. Sonst finde ich hier gerade nichts. Moment. Hier kann ich noch rein. Ist wieder irgendein Schlüssel und ich weiß nicht für was. Habe ich irgendwas übersehen wieder? im verschlossenen Raum? Irgendeinen Safe, den ich wieder nicht gefunden habe? Oder. Wow, sieht das heftig aus. Also sollte irgendwann das Stream abbrechen wieder. Ich hoffe nicht, dass es passiert, weil ich hoffe echt, dass es mal endlich klappt. Aber es kann in Theorie sein. Okay, ich gebe es auf. Wir gehen raus. Ähm, dann tut mir das echt leid. Dann geht es eine Zeit, bis ich wieder online komme. Dann lasse ich meinen PC halt kurz ruhen, aber... Ich habe mir eigentlich Mühe gegeben, das Ganze jetzt ein bisschen runterzudrehen für ihn. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay, ja, die braucht echt ein bisschen. Ich lade mal kurz alles nach. Wir der Bestie im begegnen, dann in die sie Welcher Bestie? Sie ah, die Fliegenden wahrscheinlich. Das ist die tote Stadt. Zu Hause, Ohne Handschuhe sogar diesmal. Wow. Ich habe vorhin noch ein bisschen Metro. Okay, ich bin tot. Äh. Achso, das ist wirklich ein Try and Error. Hm. Äh, ich habe vorhin noch ein bisschen Metro Exodus angespielt. Aber ich muss sagen, es hat, mich okay, ich bin wieder äh, es hat mich weniger geflasht, das Metro 233 bis jetzt, muss ich leider sagen. Vielleicht, weil es sich nicht mehr nach der Story orientiert, sondern ein alternatives Ende bietet. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ein alternatives Ende zum Buch. Beziehungsweise, wir haben das Ende im Buch. Hätte ich da drücken müssen wieder. Du, du sagst, du hast mich gefangen und ich... Ja, okay. ist kein gelben Schnee alles klar der ist er aber wieder lustig hier Filterwesten ist x okay ich glaube nicht dass wir gegen die ankommen würden es ist unheimlich hier drin. Ich weiß nicht, ob das schlau war da jetzt zu schießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, nö Okay, die Shotgun ist wirklich besser als die alte. Hier habe ich noch einen Schuss drin. Aber ich glaube, der, der hat mich angegriffen. Also ja, ich konnte gar nicht viel anderes machen. Ich möchte einfach über die verschiedenen Munitionstypen verteilt sein. Ah, hier, da ist der Schlüssel vom Anfang. Guck mal an. Wow. 3,5 Minuten noch. Ich frage mich, was passiert, wenn, da, wenn ich keine Filter mehr habe und die Zeit läuft ab. Da müsste ich eigentlich langsam dran verrecken. Theoretisch natürlich. Praktisch weiß ich es nicht. Retten. Leben. Was war denn das gerade? Das ist der Kontakt mit den schwarzen Kreaturen, den wir haben. Ich gehe da jetzt noch nicht runter. Ich habe hier drei Tagebücher, die ich finden kann. Ich hätte vielleicht nicht sofort hier hoch sollen. Es gab noch einen Zwischenstock nämlich. Nö, nee, gab es nicht. Okay. Dann war das ganz okay, dass ich schon hoch bin. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist richtig. Wie sieht es zeitlich aus? Achso, damit kann ich sie erhitzen. Dann hat die ein bisschen mehr was drauf wahrscheinlich. Also ein Überdruck. Das haben sie ja gesagt, dass dann... Oh. Die Waffe hat ein Zielvisier drauf. Ich habe auf der Waffe nichts, ne? Jawoll. Ist schon wieder Zeit? Passt schon. die Shotgun ist echt gut. Vielleicht ist es auch, weil ich auf Easy spiele, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich spiele auf Easy. Mal gucken. Ah, ne. Auf normal. Ups. Ja gut, dann, keine Ahnung. Ich dachte, ich spiele auf easy. Ich mache nachher, glaube ich, mal kurz die Läden zu, es ist echt hell hier drin gerade. Blendet ein bisschen, aber das stört eigentlich nicht hier. Okay, ich habe meine coole Waffe wieder nicht. Also vielleicht falls ich die doch nicht holen will. Aber ich finde die eigentlich ganz gut so. Und eben die Waffe wechseln vor allem. klar kurz nach ich weiß nicht ob ich da ohne durchkomme Nö komme ich nicht Ich habe gerade vor kurzem was gelesen, oder äh, nicht gelesen, Entschuldigung, äh, von Game Theory war das, ähm, dass es einen adaptiven Schwierigkeitsgrad bei, gibt bei vielen solchen Spielen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, dass man kann schon auf normal oder auf schwer oder auf easy spielen, aber wenn ich zum Beispiel auf normal spiele und fünfmal sterbe, dann passen viele Spiele den, Schwierigkeits ganz den Schwierigkeitsgrad ganz leicht an. Zum Beispiel der Gegner, der mich jetzt fünfmal getötet hat, leichter zu besiegen ist oder gar nicht mehr auftaucht oder so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hier darf ich nicht ruhen. Wow! Ich dachte, der Schacht wäre vielleicht. Bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Wow! Boah, bist du eklig! Und ich finde Metro. Okay, das Blut geht gleich weg. Metro Exodus hat zum Beispiel ganz viel richtig gemacht, übrigens. Nur halt irgendwie das Spiel. Erzählt die Story nicht so schön, finde ich. Äh, aber auf jeden Fall eben. Das Spiel passt die Schwierigkeit an und das ist gerade bei mir wichtig, weil ich eh voll verkacke. Aber ich denke so, yo, ich spiele das auf Easy, ich spiele das auf Medium und dann kriege ich zehnmal auf die Schnauze und irgendwann nicht mehr dann weiß ich jetzt wieso. Das wusste ich auch nicht, ich habe es mal so gedacht, es wäre eigentlich schlau, aber anscheinend ist das wirklich sinnvoll und meist auch schon umgesetzt. Achso, wenn meine Gasmaske kaputt wäre, könnte ich die jetzt nehmen, weil die Gasmasken gehen anscheinend irgendwann kaputt, wenn ich zu viel auf die Schnauze kriege. Das passiert anscheinend. Und ich glaube, ich habe wirklich ein Tagebuch übersehen. Ich glaube, wenn wir diesen komischen Bildschirm haben. Sorry, jetzt, jetzt ein bisschen Spoiler, weil ich die Bücher gelesen habe halt. Aber ich weiß, dass Artyom mit diesen schwarzen Kreaturen äh, Kontakt aufnehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese ausgegraute Darstellung genau das wäre. Aber wie gesagt, ich, kann's halt, ich weiß es auch nicht. Ich habe es gelesen halt, aber ob es wirklich das ist, weiß ich dann auch nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Früher. Wow. Da war gerade was, ne? Sind diese schwarzen Wesen hier? Ich weiß, wenn ich einen Demon sehe, muss ich irgendwo reinrennen. Ich könnte jetzt hier einfach nirgends rein, also hier doch. Ich bin ja im überlegen, ob ich vielleicht auf meine Waffen einfach überall Schalldämpfer mal drauf klatschen soll. Haben Sie mich gesehen? Ich glaube nicht. Ich hoffe jetzt mal, die nehmen mir das nicht übel, dass ich den gerade abgestochen habe. Okay, da ging es mal runter. Wie viel Zeit habe ich denn noch auf meinen Filter Noch ein bisschen mehr über 39, okay. Und hier habe ich 5 Minuten noch extra drauf. Okay, aber hier geht es auch nur rüber, nicht runter. Ich habe es gehofft, dass es da runter geht, aber... Ich frage mich halt, ob ich so einen irgendwie besiegen könnte oder nicht. Ich glaube nicht. Boah, ist das cool, aber wirklich, dass wir jetzt hier uns umschauen können und alles, das ist schon recht cool. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, weil ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen falsch. Wo war der Kompass nochmal? Ich weiß einfach nicht, ob der Kompass zum Beispiel immer nach Norden zeigt jetzt, oder ob ich da mein Ziel habe was ja bei manchen Spielen auch so ist, aber ich denke mal nicht, dass die mir eine Richtungsangabe haben. Traust du dich? Oder willst du nur deine Jungen schützen? Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt. Okay, ich lass dich in Ruhe, kleiner. Ich gehe schon wieder. Ciao. Okay, keine unnötige Tötereien. Von da komme ich, ich bin darüber und dann... Ah, hier Dry. Okay, ich muss einfach wirklich in die Richtung weiter. Soll ich's wagen? Tschüss. Okay, da hat nicht auf mich abgesehen, zum Glück. Das war auch wieder voll für den Arsch hier. Irgendwie. Irgendwie auch nicht. Oh, uh, der ist sauer. Also ich meine, klar ist der sauer, aber... Oh, uh, der ist sauer. Und ich weiß nicht, wodurch. Ich gehe mal hier runter. Die Dry Station müsste eigentlich hier vorne irgendwo sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Okay, jetzt wird es langsam echt knapp für mich. Fuck eine unsichtbare Wand. Gut. Okay, ich bin bei über 30 Minuten. Ich beende mal die Folge hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Cheerio. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Unten findet ihr den Link zu Twitch und so. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.